Ein Grund, warum Sie am 14. März bei der Kommunalwahl in Hessen Die Linke wählen sollten. In der Corona-Pandemie stellen wir den Menschen ins Zentrum unseres Handelns. Wir verbinden Finanzhilfen für Konzerne mit Jobgarantien für die Beschäftigten. Wir wollen die Existenz von Vereinen, Kunst- und Kulturschaffenden fördern, damit die Vielfalt in den Städten und Gemeinden erhalten bleibt. Dafür bitten wir Sie am 14. März um Ihre Stimme.